Morgen hat die Kirche Geburtstag. Sie wird ca. 2000 Jahre alt. Bei dem Alter kommt es auf die genaue Zahl nicht mehr an. Also nicht die Kirche, so wie wir sie heute kennen, sondern die Bewegung, die sich um Jesus Christus gebildet hat. Das Wunder, was die Kirche begründet hat, ist eigentlich relativ alltäglich und wunderbar zugleich. Erst hatten die Jüngerinnen und Jünger von Jesus ganz viel Angst. Sie haben sich versteckt, Ihre Bewegung wurde immer noch von den Römern gesucht. Doch dann ging ein Rauschen durch den Raum und der Himmel öffnete sich und Feuerflammen erschienen auf ihren Köpfen. So erzählt es auf jeden Fall die Geschichte. Und sie konnten nicht anders und mussten rausgehen auf die Straße und von Jesus erzählen und davon erzählen, dass eine neue Zeit begonnen hat. Heute, 2000 Jahre später, schaue ich mit einigen Neid auf diese Anfangszeit zurück. Manchmal würde ich mir wünschen, dass auch heute einmal es so weit kommen könnte, dass der Heilige Geist durch den Raum geht und man begeistert wird, einfach rausgeht und anfängt zu erzählen. Und es dann tatsächlich auch Leute gibt, die sich wieder, wiederum davon begeistern lassen. Aber das ist lange her. Die Begeisterung vom Anfang ist einer stetigeren Liebe gewichen. Und das ist auch okay. Jede Sache, die, wenn sie Bestand haben will, muss sich in kleine Aktionen übersetzen lassen, die man immer wiederholen kann: beten, die Kirche putzen, auf andere zugehen, anderen zuhören, sich Zeit nehmen, immer auch wieder danach zu fragen, was man seinen Mitmenschen Gutes tun kann. Die Kirche heute bildet sich aus lauter Menschen, die sich immer wieder davon überzeugen lassen, diese kleinen Aktionen zu tun. Jeden Tag, jedes Jahr, bis wieder neue Leute kommen, die wiederum sich davon begeistern lassen. Die Kirche hat Geburtstag. Sie ist eine alte Dame inzwischen. Welchen Wunsch würden Sie ihr mitgeben für das nächste Jahr? Welchen Segenswunsch, welche Aufgabe? Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie doch eine Antwort in die Kommentare unten.